Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mit dem Josef Buchner von der PH Niederösterreich verantwortlich für die Organisation und Umsetzung der Konferenz Inverter Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Und ich habe hier eine unserer Referentinnen bei mir, wo ich Sie bitte, Frau Pagliudis, dass Sie sich vorstellen, bitte. Also mein Name ist Christa Baljoli. ich bin Mitarbeiterin am Fortbildungszentrum Hochschullehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ähm, dort zuständig für den Bereich eigentlich äh, fachspezifische Hochschuldidaktik. Mhm. Gut, ähm, wir starten mit einem kleinen word -Rap. Das heißt, ich, ich werde Ihnen äh, Sätze zuwerfen, die sich alle auf Sie beziehen, wo Sie in einem, zwei, drei Worte einfach spontan was dazu sagen. Also, das größte Potenzial vom Inverted Classroom modell das ist für Sie? Dass die Teilnehmer stärker in die Verantwortung genommen werden. Wunderbar. Jemand, der da die mit, mit Inverted Classroom Modell beginnen will, ist zu empfehlen. Ähm, das schrittweise zu tun. Ja, genau. Eine oft zu so hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum Inverted Classroom Modell ist ähm, dass Sie mehr Zeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, am stärksten merken Sie selber im Lernen Veränderungen durch das Inverted Classroom-Modell an? Hm. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ja, also am stärksten <lacht> merken Sie Veränderungen durch das Inverted Classroom-Modell. Äh, woran merken Sie die am stärksten für sich selber in der Lehre? Also, ich merke es eigentlich an den Rückmeldungen, die ich bekomme von den Teilnehmenden, dass man an den Leistungen oder an den Sachen, die sie einbringen, eigentlich viel deutlicher sehen kann, ob sie was verstanden haben oder nicht. Ja, das heißt, ihr persönliches Motto in, zum Thema Inverted Classroom Modell, das wäre, also, das darf auch ein Satz sein, also so ein Motto. Hm. Spontan fällt mir da jetzt irgendwie gar nichts ein. Aber ja. Also eigentlich, das einfach mal auszuprobieren. Ja. Also um genau. darauf einzulassen. Ja, genau. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Die Beiträge der anderen Teilnehmer, also dort auch neue Ideen und Anregungen zu bekommen. Ja, wunderbar. Was werden, was werden Sie jetzt selber bei der Konferenz thematisch einbringen? Also wir bringen nichts ein, was jetzt direkt mit Studieren zu tun hat, sondern wir arbeiten mit Lehrenden und haben dort ein Inverted Classroom-Modell umgesetzt. Und da geht es speziell um Beratung Studierender durch Lehrende. Okay, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass Beratung einen Teil der Lehre an Hochschulen eigentlich ist, was viele Lehrende gar nicht so wahrnehmen. Mhm. Und ähm, dass es aber nicht was ist, was man automatisch, also jetzt kann, sondern dass das auch was ist, wo man ähm, bestimmte äh, Konzepte, Modelle, ähm, Werkzeuge auch braucht. Und das vermitteln wir in diesem Kurs. Und den haben wir eben als Inverted Classroom-Konzept zusammengestellt. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass dann danach Lehrende andere Lehrende begle beraten begleiten, oder? Lehrende okay. begleiten Studierende ah, okay. praktisch in ihrem Lernprozess. Also das okay. ist schon praktisch Beratung ist ein Teil eigentlich der Lehre. Ah, interessant. Im okay. Mhm. Wo findet dann diese Beratung statt konkret? Die Beratung findet bei den Lehrenden eben zum Teil zum Beispiel Be Betreuung von Projektarbeiten. Das ist eine typische Beratungsaufgabe, die ja, ja viele Lehrende und vor allem auch äh, junge Lehrende wahrnehmen müssen und mit der sie zum Teil auch wirklich auch überfordert sind. Ja. Okay. Und in dieser Weiterbildung für Lehrende äh, setzen Sie, was für Vorbereitungsmaterialien setzen Sie da für die Lehrenden zum Beispiel ein? Dass die, die sich, äh, ja. Wir setzen dort ein, äh, also ein, eine Lernplattform ein, mhm. in die wir Videos eingebunden haben in Verbindung mit Aufgaben. Und diese Videos spiegeln eben eine reale Beratungssituation wider, mhm. die die äh, Lernten dann analysieren und anhand derer sie zum Beispiel auch Beratungskompetenzen erwerben können. Zusätzlich zu ganz normalen Inputs in Form von Text, kleinen Comics, äh, Fragen, die gestellt werden, und das Ganze ist eben ein Blended-Konzept, mhm. ähm, ja, was man auch als in Worded classroom bezeichnen könnte, mit einer kurzen Auftaktveranstaltung, wo die Teilnehmer sich kennenlernen. Das, dem gefolgt folgt eine ungefähr einmonatige Bearbeitung dieses äh, Online-Tools äh, mhm. mit den Videos, Arbeitsaufgaben und Arbeitsaufträgen, die die Leute einständig durcharbeiten können, wo der Beratungs- Begriff erklärt wird, verschiedene Werkzeuge kennengelernt werden, weiterführende Beratungseinrichtungen äh, kennengelernt werden und dann folgt ein Praxistag, also nach diesen, in, bei dem eben praktisch an praktischen Übungen, das dann wirklich geübt werden kann, was Sie in diesem Online-Tool kennengelernt haben. Genau. Wunderbar. Sie werden das ja auch in, in den Format Dialog-Postwalk einbringen, auf das wir uns schon ganz besonders und ja, so bleibt mir nichts anderes noch zu sagen, als wunderbar, dass Sie sich bei der Konferenz eben einbringen und dass ich, wir freuen uns auf einen ganz einen spannenden Beitrag. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Also wir freuen uns, dass wir dabei sein können.